das wunderbare ist es gibt keine nebenwirkungen laut studien ja gerade in der krebsforschung natürlich sehr sehr viel davon eingesetzt wird das ist schon mal das allerwichtigste dann kann ich später keine ans bein pissen also wichtig ist schauen wir uns das antioxidative potenzial an dafür natürlich ein maßgeblicher wert der ORAC wert ja oxygen radical absorption capacity ja das heißt inwieweit dein körper befähigt ist radikale zu puffern die demnach später dann krebs manifestieren könnten oder sonst was irgendwas passieren könnte ja also Schauen wir uns das einfach an, zum Vergleich habe ich natürlich genommen, dann hier Grünkohl 89, ja, Brokkoli 42 und Blaubeere 120 und jetzt schauen wir uns mal die Acai Beere an, ja, 1275, ja, gar nicht so schlecht und jetzt kommt der Killer, also pass auf, zum Vergleich, Schaga ja, blende ich hier einmal ein, ja, diese Abbildung, das sagt ja schon einiges darüber aus, ja, Und wenn wir uns das Ganze noch in den Artikel anschauen, ja, dann sehen wir hier 36.557 für den Chaga. Ja, das wurde übrigens bestimmt von der University Health of Science in Boston, Ja, dieser Wert. Also 36.557 und dazu die Asabi-Beere, die er gerade so gut abgeschnitten hat gegenüber allen anderen, ja, nur mit 800. Das heißt, dieser wilde Chaga, ja, dieser wilde Chaga-Pilz ja, von den Bäumen, gesammelt in Sibirien, ja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 1 Gramm Chaga wie 113 Gramm Gojibeere. Das ist wirklich sehr, sehr signifikant. Ja? Und das ist unter anderem auch der König der Pilze. Ja? Also gerade die äh, ja, also SOD, ja? das ist ein Enzym, was, welches enorm. Ähm, antioxidativ wirkt und unseren Körper vor DNA-Schäden schützt, ja, dazu gleich mehr, ist 25 bis 50 mal so hoch in der Chaga konzentriert wie in allen anderen Pilzen, ja. Zum Vergleich sehen wir hier auch nochmal die Abbildung, zum Beispiel abgebildet verschiedene Maitake oder Cordyceps oder Reishi und so weiter, sehen wir hier mal zum Vergleich einfach, dass der Chaga wirklich allen anderen überlegen ist und damit der König unter den Pilzen ist, ja. Die Superoxidismutase ist ein Enzym, ja, welches in aeroben Organismen funktioniert, das heißt, wie unsere Menschen, ja, das heißt, die Sauerstoff äh, beinhalten und ähm, als ja, Stoffwechselvorgang unerlässlich ist. Ja. Und es ist ganz wichtig, es, ist, äh, es benötigt Eisen, Mangan, Kupfer und Zink zum Funktionieren. Und es gibt verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass bei Abwesenheit dieses Enzyms ja, die Alterungsprozess fünffach schneller passiert ja, in aeroben Organismen und damit auch fünffach höhere DNA-Schädigung zu vermerken war. Ja. Das ist nicht alles. Ja. Eine andere Studie, die gemacht worden ist, zum Beispiel das Klerotium, ja, das ist, wurde sehen wir hier, haben die Abbildung ja ganz links, die 100% Kontrolle. Es wurde so viel davon gegeben von dem Klerotium, dass 100% DNA-Schäden in menschlichen Lymphdrüsenzellen dementsprechend vonstatten gingen. Daneben die Negativkontrolle, gar nichts wurde gegeben. Ja, und dann sehen wir hier bei 100 schon, ja. Eine 23 äh, ja nur noch Überlebens, also ja, Überbleibsel dementsprechend. Ja. Das heißt andersrum 77 Verringerung der DNA-Schäden passiert durch Schagerzugabe. Ja, dann weiter wurde gemacht, ein weiteres ähm, DNA-Toxik, ja, also Gift, ja, das äh, Myocelin und äh, hier auch weiteren 75 Verringerung der äh, DNA-Schäden auch durch Chaga-Zugabe, ja, und das ist wirklich sehr signifikant. Also dieser Tee kann nicht nur deinen Alterungsprozess um 500% verringern, er kann noch so viel mehr, ja. kommt gleich, unfassbar krass, ja. Aber, was ich hier sagen möchte, also, es ist ein normaler Birkenpilz, der auch in Deutschland überall wächst, ja, aber der, der Sibirische hat eben sehr, sehr viel hohe Konzentration, ich verlinke übrigens auch alles unten und die Studien und so weiter, könnt ihr noch nochmal nachlesen. Also, das Wichtige ist aber, dass Menschen immer mehr der bittere Geschmack verloren geht, ja. Und es ist so, dass die meisten Lebensmittel, die du draußen findest, das Grünzeug und so weiter, ist alles bitter. ja. Und es ist so, dass zum Beispiel das ja, also CCK, ja, das ist ein Stoff, das sind Peptide bestimmte, die ausgeschüttet werden, weil du Rezeptoren hast, nicht nur in der Mundschleimhaut und so weiter, wenn du etwas Bitteres oder Saures isst, sondern auch in deiner Darmgegend. Ja? Dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich auch nochmal hier, äh, oben in den Infokarten. Und es ist eben so, dass dieses äh, Kohlezystokinin, ja? das sind bestimmte Peptide, die ausgeschüttet werden, weil du Rezeptoren auch in deiner Magen-Darm-Gegend hast, ja? wenn du etwas Bitteres konsumierst. Und diese veranlassen dann dementsprechend Magensäfte zu, auszuschütten, also beziehungsweise äh, Gallensäure und so weiter auszuschütten, ja? Und das erhöht natürlich die Absorption von Nährstoffen, ja? weil Menschen konsumieren allgemein schon sehr minderwertige Lebensmittel, sehr, sehr, verarbeitete Lebensmittel, weißmehl und diese alle Sachen, ja. Und es ist auch offensichtlich, dass das Fleisch und so weiter, was die Menschen auch konsumieren und so, es ist es ja. müssen wir nicht darüber unterhalten, ja, dass das natürlich nichts Hochwertiges ist. Ja? Und es ist auch so, übrigens lebe ich auch ohne Fleisch und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Wichtige ist eben, dass Menschen minderwertige äh, ja, Lebensmittel konsumieren, die dazu noch überhaupt nicht bitter sind, das heißt überhaupt nicht die Gallensäfte noch angeregt werden und Menschen immer leichter in einen Nährstoffmangel dadurch dazu kommen. Ja? Das heißt, dieser Tee kann dir ebenfalls 500% weniger DNA-Schäden geben. Des Weiteren mehr Nährstoffaufnahme ja durch Produktion von Gallensäure. Und das Wichtige kommt noch was ganz praktisches. Wenn du etwas isst ja, was oder zu dir nimmst, was bitter ist am Anfang des Tages, kannst du danach so ziemlich alles essen, was du willst, weil alles schmecken wird danach. Weißt du, was ich meine? Das heißt, alles was du konsumierst, äh, zum Beispiel wenn du anfängst deinen Tag ja, mit, äh, was weiß ich, äh, Müsli, mit Früchten und Nüssen und alles möglichen halt, ja, äh, dann es kommt schwierig, was soll danach noch kommen, danach willst du noch einen grünen Saft oder was trinken oder sonst was, das schmeckt dir natürlich dann nicht mehr, ja? das heißt, schlecht anfangen und sich stetig für den Tag immer steigern, ja. Weil wenn du etwas Gutes anfängst mit etwas total Leckerem, dann kannst du danach nichts Bitteres oder so mehr konsumieren. Ja? Ganz, ganz wichtig. Deshalb fang damit an und äh, alles danach wird dir viel leichter fallen, gesunde Dinge zu essen. Ja? Und deine Magensäure werden, äh, wird angeregt, du nimmst besser Nährstoffe auf und DNA-Schädenverringerung natürlich. Das haben wir bisher alles gelernt. Ja? Das ist aber nicht alles. Ja? Und zwar auch in der Krebsforschung macht es natürlich überhaupt keinen Halt. Ja? Also 2016 publizierte Atava eine Studie ja, zu Säugetieren. Und auch da sorgte dieses Extrakt des Chaga-Tees ja, dementsprechend 60% Verringerung der Tumore. ja. Das sehen wir hier auch nochmal und das sehen wir auch auf den Bildern. Schaut euch das einfach mal an, was passiert, ja, wenn die, wenn die Tiere 16 Tage, nur 16 Tage statt Wasser, statt Wasser, ja, Kontrollgruppe, dementsprechend dieses Extrakt konsumieren in Wasser gelöst. Ja, das als Tee so gesehen. ja. Schaut euch mal an, was mit den Tumoren passiert ist. Stellt euch mal vor, dass die häufigste Krebsursache, also man sagt so, ne, es gibt sogar Institute, die sagen, jeder Zweite stirbt mittlerweile an Krebs. Jetzt stellt euch mal vor, jeder trinkt sein Leben lang diesen Tee in Deutschland. Was passieren würde hier? Ich habe noch eine weitere Studie, und zwar, die ist richtig, richtig krass. Und zwar geht es dabei, wurde getestet, also verschiedene Krebszelllinien bei Menschen. Das sind zum Beispiel MCF. Sieben, das sind Michigan Cancer Foundation, das sind bestimmte Brustkrebszelllinien, die mal isoliert wurden von den Menschen. Und das ist ein ganzes Zellliniengewebe, was sich kaum unterscheidet. Man sagt immer, aber oh, was ist Reagenzglas und so weiter. Nein, die sind mittlerweile so weit in der Forschung, dass sie sagen können, dass sich das nicht mehr großartig unterscheidet von einem Lebendigen. Ja, das sind die richtige Krebszelllinien. Ja. Des Weiteren wurde auch ähm, äh, A549, das sind auch Krebszelllinien, die aus einem weißhäutigen, 58-jährigen Amerika 58 Amerikaner damals isoliert worden sind, ja das sind Lungenkrebslinien äh, dementsprechend oder auch ähm, HeLa, das sind äh, ja, Epithelzellen der ähm, was war das denn nochmal? Gebärmutter, genau und das ist so, dass diese natürlich sehr sehr ähnlich wirken, ja aber damit haben die Wissenschaftler sich nicht zufrieden gegeben, sondern haben auch noch bei Säugetieren es getestet, was passiert bei der Gabe von Chaga-Extrakt und das ist wirklich, äh, verpasst das nicht, los geht's. So, hier ist die Studie, also Chaga-Extrakt, wie gesagt, steht hier Mushroom, bla bla bla, Human Cancer Cells habe ich gerade alles erklärt ne? und in Mäusen an dementsprechend in Säugetieren ja, so wir starten hier mal direkt mal durch, also das möchte ich euch zeigen, hier sind die verschiedenen hier sind die verschiedenen äh, Linien, die ich gesagt habe, diese Brustkrebs äh, Gebärmutterhalskrebs, Lungenkrebs und so weiter, ja, je höher die Konzentration, ja, desto also von Null, ne? je nachdem null Inhibition das heißt Verhinderung dementsprechend von der Krebswucherung, ja, dann dementsprechend je höher die Mikrogramm pro Milliliter Dosierung dann dementsprechend in den verschiedenen Gruppen war, ja, sehen wir desto mehr Inhibition, guck mal, wir haben bei dieser Krebszelllinie Lungenkrebs, ja, für Inhibition, ja, dementsprechend von 66%, Prozent in dieser von 72%, ja, im Brustkrebs und um 67% und so weiter, Schau euch mal, das ist alles ziemlich identisch, sehen wir hier, ja, in den verschiedenen Gruppen, ja, das ist wirklich nur auf jede menschliche Krebszelllinie dementsprechend, die hier getestet worden ist, von fünf Stück, unfassbare Ergebnisse, ja, okay, alles schön und gut, ähm, jetzt, jetzt geht es natürlich hier an die, die Sache mit den Mäusen, ja, und wir sehen hier, schauen wir mal rein, Tumorgewebe, das ist zu klein. so Tumorgewebe, als die, wenn die nur Wasser bekommen haben, Tumorgewicht, ja, wenn die Wasser bekommen haben, nur in der Kontrollgruppe 4,02. In dieser Gruppe dann dementsprechend die Fraktion mit dem Chaga-Extrakt 3,06, in der weiteren 2,76. Das heißt, der Tumor ist enorm geschrumpft. schaut euch mal das mal an. Und das bereits nach 20 Tagen. ja. Und schaut euch mal das Bild an was passiert mit dem Tumor. Nach 20 Tagen, ob die Wasser, das sind äh, Mäuse, die Wasser trinken, das sind Mäuse, die Schaga-Tee trinken. Schaut euch das mal an, was mit dem Tumor passiert. Ey, ist das, ist, das, ich kann, ich kann das nicht in Worte fassen, wie krass ich sowas finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt, aber ich, dafür lebe ich einfach, um sowas aufzudecken. Einfach, ist heftig. Jetzt stelle ich mal vor, alle Menschen würden diesen Schaga-Tee trinken in Deutsch. Ist egal, auf jeden Fall. Ich muss mich wieder ein bisschen beruhigen. Ja, also es ist wirklich äh, Wahnsinn. Und die Mäuse haben wirklich, hier sehen wir, das ist die Vivo-Studie, das heißt im Lebenden, ja. Und ihr seht, die Mäuse haben wirklich ähm, ne, entweder Wasser bekommen, ja, sehen wir hier mit, mit Wasser, Kontrollgruppe, ja, supplemented, einfach ganz normal Wasser, ja. Oder halt dieses, einfach nur dieses Chaga-Tee getrunken, dementsprechend, ja. Und das sehen wir nach 20 Tagen, was dann passiert. Nach 20, das ist nicht mal ein Monat, das müsst ihr überlegen, drei Wochen, nicht mal drei Wochen sind das. Ja, also. Gut, ich muss mich wieder ein bisschen beruhigen, weiter geht's mit dem Video. Titel macht dem Video alle Ehre. Es ist wirklich so, stellt euch einfach mal vor, 500% weniger, 500 weniger DNA-Schädigung, weniger Alterungsprozess. Mehr Magensäfte, mehr Nährstoffaufnahme, Menschen können eher etwas Gesunderes essen, weil sie mit etwas Bitterem gestartet haben und danach ihnen sozusagen auch alles schmecken würde, was vielleicht nicht so in erster Linie für sie in Frage kommen würde, weil es vielleicht zu gesund und zu, äh, zu unlecker schmeckt. Ähm, des Weiteren auch extrem anti Wirkung. stelle Stell euch mal vor, wenn jeder Mensch diesen Tee trinken würde, jeden Tag, was in Deutschland dann passieren würde, da muss ich nichts weiter ausführen. Ich denke, die Studienlage spricht ganz klar für sich und das ist wirklich Wahnsinn und ich bitte euch, ich bitte euch, teilt dieses Video, damit ich so vielen Menschen einfach damit helfen kann. Ganz, ganz wichtig für mich, ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Auch einen Daumen nach oben und einen da, damit das Video besser gerankt wird. Das finde ich auch sehr, sehr toll, wenn es dir natürlich gefällt. Und äh, beim Abonnieren nicht vergessen, die Dro Glocke zu drücken. Ganz ruhig, Patrick, ganz ruhig. Die Glocke zu drücken, weil dann natürlich ihr nur informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ansonsten kriegt ihr das gar nicht mit und neue Gesundheitsinformationen für euch parat zu haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke schön für alles. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.